Ich begrüße euch und starte gleich mit der Kurzzusammenfassung. Das Virus wird verwendet, wenn das kleine Lebewesen gemeint ist. Der Virus wird verwendet, wenn der Virusinfekt, also die Erkrankung, gemeint ist. Wem das reicht, sage ich, danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Für alle anderen gibt es natürlich auch eine etwas genauere Erklärung. Vielleicht werden sich einige von euch fragen, der Virus, das Virus, ist es nicht egal oder ist es nicht urscht? Ihr mal lange Zeit gedacht, ja, ist ja egal. Ob da mal nachgeschaut, steht im Duden ja beide, ähm, beide Artikel möglich, die oder das. Teilweise regionale Unterschiede. Ähm, ja, also Erklärung geben, dass das ursprünglich aus, aus dem Lateinischen ist der äh, Artikel das, also ist es, es näher drum das Wort. Und dann hat sich es anscheinend geändert, dass das auch mit dem Artikel der verwendet wurde. Und jetzt sind beide Artikel im Umlauf, beziehungsweise werden verwendet. Und dann haben okay, ja, so ist es sein. Und eines Tages fällt mir auf, naja, vielleicht gibt es da doch einen kleinen Unterschied. Und zwar diesen, dass der Artikel das sich auf das Virus an sich bezieht. Also jetzt das kleine Lebewesen oder man kann auch sagen den Krankheitserreger. Das heißt, wenn jetzt da die Virologen im Fernsehen zum Beispiel vom Virus reden, dann sagen die immer, das Virus, das Virus hat diese Eigenschaften und wir haben das Virus im Labor untersucht und so weiter und so fort. So. Wenn wir aber jetzt von der Krankheit sprechen, die von dem kleinen Lebewesen ausgelöst wurde, dann ist es mein Verständnis, dass es dann der Virus ist. Und ich habe mir das gedacht, naja, der Virus, das hört sich an wie eigentlich der Virusinfekt. Also, die Krankheit, die dazugehört zu dem kleinen Lebewesen, also wir haben das kleine Lebewesen, ähm, kommt zu uns, löst eine Krankheit aus und dann haben wir einen Virusinfekt und über den reden wir dann zum Beispiel mit unserem Arzt, der sagt ja, sie haben da einen Virusinfekt oder sie haben einen, ja, einen Virus, da ist dann die Erkrankung gemeint. Das war es jetzt so mal in Kurzfassung. Jetzt kann man noch ein paar Beispiele durchbesprechen, weil es trotzdem jetzt möglich ist, dass man, schön, ja, dass man schön unterscheiden kann. Also man könnte sagen jetzt da das Coronavirus, das wäre jetzt der Sars-CoV-2. Der Coronavirus im Gegensatz dazu wäre aber Covid-19. Also da haben wir sehr gute Möglichkeit im Deutschen da Unterscheiden dazu zu unterscheiden zwischen der Krankheit und dem Erreger. Das kann man zum Beispiel im Englischen, glaube ich kann man das nicht so gut. Da müsste man dann wirklich die Fachbegriffe nehmen, SARS-CoV-2 das Virus das kleine Lebewesen und COVID-19, der Virus bzw. der Virusinfekt die zugehörige Krankheit. Jetzt könnte man meinen, naja dann ist ja das eigentlich falsch, wenn man jetzt sagt, das Covid-19-Virus. Aber Achtung, für mich ist die Zusammensetzung, das Covid-19-Virus, genauso möglich. dass einfach das kleine Lebewesen gemeint, das die Erkrankung Covid-19 auslöst. Umgekehrt wäre es genauso gut möglich, dass wir jetzt sagen, der SARS-CoV-2-Virus, wenn wir meinen... Oder wenn wir versuchen, die Krankheit zu bezeichnen, die durch SARS-CoV-2, also durch das kleine Lebewesen, ausgelöst wurde. Also man kann da nicht jetzt pauschal sagen, das kommt immer zu SARS-CoV-2 und der immer zu Covid-19, sondern je nachdem, was man heute halt meint. Meint man das kleine Lebewesen, nimmt man das, meint man die Krankheit verwendet man der. Jetzt werden ein paar Sorgen für euch, naja, für mich jetzt, das ist das nicht so für mich ist es nicht einleuchtend oder ich höre jetzt keinen Unterschied. Müsst ihr auch nicht. Also das ist einmal mein, meine Sichtweise, das ist mir aufgefallen, eingefallen. Ist für mich jetzt, je mehr ich mich mit dem beschäftigt, ganz klar. Ich höre das, okay. Das kann ich Ich höre der, ah, okay, die Krankheit ist gemeint. Kann gut sein, dass ihr eine andere Auffassung habt, eine andere Verwendung habt, dass vielleicht auch regionale Unterschiede wirklich gibt. Dass in bestimmten Bereichen der oder das weit verbreitet ist, ist alles möglich. Jetzt wird sich vielleicht die Frage stellen, naja, aber okay, jetzt haben wir die oder das, jetzt können wir das unterscheiden, aber. Braucht man das überhaupt? Ist es so wichtig? Da wurde man jetzt sicher und dachte, na naja, okay, ist ja schön zu wissen, wenn man jetzt da das klarer abgrenzen kann und eigentlich näher beschreiben, was man eigentlich meint. Und da ist mir aufgefallen, ich da eine Diskussion im Fernsehen gesehen habe, und da ist mir aufgefallen, aha, scheint schon wichtig zu sein, wenn dort die Zahlen berichtet werden von ähm, Virusinfizierten. Sind die Leute gemeint, die auf das kleine Lebewesen oder auf das Virus positiv getestet wurden? Aber das heißt noch lange nicht, dass die krank sind. Das heißt, nehmen wir an, wir haben 100 Leute, die testen wir. Sind jetzt da 10. Ähm, SARS-CoV-2 positiv. Nehmen wir mal an, der Test ist genau. Ja, dann können wir sagen, okay, 10 Menschen, haben da dieses kleine Lebewesen in ihnen oder auf ihnen, ja? je nachdem, wo es halt dann in ähm, der Nase oder im Rachenraum oder der Abstrich da gemacht wurde, kann man sagen, das kleine Lebewesen ist da, nur, dann kann man sich noch anschauen, sind diese Leute jetzt wirklich krank, haben die ein Problem damit? Und dann kann man schauen, okay, zehn Menschen sind jetzt von diesem kleinen Lebewesen befallen, aber vielleicht nur bei fünf oder sechs gibt es Probleme. Zwei, drei merken vielleicht überhaupt nichts. Zwei, drei weitere haben vielleicht kleinere Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen. Dann gibt es vielleicht schwerere Fieber bis hin zu Lungenentzündung. Und für einige Menschen anscheinend kann es so bedrohlich sein, dass sie dann im Zuge dessen auch versterben. Also, dass durch das kleine Lebewesen erstens einmal die Krankheit, also der Virus, Infekt ausgelöst wurde und in weiteren Folge noch oder auch der Tod ausgelöst wurde. Also, da ist eine gute Möglichkeit einmal zu unterscheiden, inwieweit das Virus dann für bestimmte Menschen oder für Gesellschaft als Ganzes überhaupt bedrohlich ist. Wenn man jetzt da hört, so viel Corona-Erkrankte, mal schauen, okay, sind die jetzt positiv getestet? Haben die gar keine Symptome? Haben die mittlere Symptome, schwere Symptome? Oder geht es ihnen ganz schlecht, dass sie vielleicht auf der Intensivstation liegen? Okay, so soweit einmal zu. Das und der Virus in Bezug auf das kleine Lebewesen. Es gibt natürlich auch ähm, Computerviren. Und da ist auch in meinem Sprachgebrauch eigentlich der Computervirus viel häufiger. Woran das liegt? Ich kann Eine Erklärung wäre zum Beispiel, dass man meistens, wenn wir jetzt da was, also, also ich als, als Nicht Computerfachmann darüber spreche, meine eigentlich die Probleme, die ausgelöst wurden. Also ich meine den Virusbefall, da ist er, ein Code oder ein kleines Programm, es löst in meinem Computer Probleme auf, aus Was? Das heißt, ich habe einen Computervirus. Ähm, also ich habe einen Computervirus auf meinem Laptop zum Beispiel. Das heißt, der Laptop ist befallen und ich habe noch die Auswirkungen davon, also ich könnte noch sagen, ja, das ist es da, dafür die Erkrankung und, und die, also das sehen wir, dann das, das ist ja, das sagen wir für mich als Laien das Entscheidende. Dann die IT-Experten könnten sich dann zum Beispiel unterhalten in Bezug auf den Code an sich und kann sagen, okay, das Computervirus ist so und so aufgebaut wurde da und da programmiert. Ja, also auch da ist für mich denkbar, dass man sagt, okay, das Computervirus wie ist es wirklich ähm, die informationsübertragende Substanz oder die krankmachende, der schadhafte Code oder krank der Computer krank machende Code und der Computervirus ist dann wieder was dadurch ausgelöst wurde also der Virusinfekt beziehungsweise halt einmal ist der Virusbefall gemeint und dann die Probleme und Symptome die sich dadurch ergeben und zeigen es könnte zum Beispiel auch sein dass das Computervirus beim Laptop-Auftritt, ich habe aber quasi ein Immunsystem, die Antivirensoftware, die schlägt alarm die macht das Computervirus unschädlich und dadurch verhindere ich, dass ich einen Computervirus am Laptop nachher ja, habe oder der mir Problem macht. Also die Probleme werden vornherein von, herein, von im, im Vorhinein schon für mich gelöst. So könnte man es vorstellen. Analog dazu, das kleine Lebewesen, das SARS-CoV-2-Virus im Immunsystem reagiert, kann es sofort unschädlich machen, beziehungsweise ähm, könnte es ja auch so sein, dass einfach ähm, zu wenig von den kleinen Lebewesen da sind, als dass sie meinen Körper... Mh, als wir nutzen könnten, also wenn jetzt die Virusladung, wie ich schon mal gehört habe, wenn die jetzt zu gering ist, dann ist zwar das Virus da, aber das löst keinen Virus in mir aus, also keinen Virusinfekt. Okay, jetzt hätten wir mal Virus als Erkrankung, dann haben wir Virus jetzt im Zusammenhang mit Computer. Eine kleine Sache wäre da noch, und zwar bezüglich Sprachgebrauch, wäre das Wort Quarantäne, Quarantäne. Ich habe da kurz einmal recherchiert und habe gesehen, okay, ja. Quarantäne wird es vorgeschlagen, dass das übliche Aussprache ist. Geschrieben wird es bei uns Quarantäne in Deutsch. Noch Nachgeschaut, ja. Aus dem französischen Quarantäne. Da geht das als K ausgesprochen. Dann aber dann wieder ganz normal deutsch weitergesprochen, also Karan. Den wäre für mich ja, nachvollziehbar, aber Quarantäne. Ich meine, ja, hört sich für mich etwas seltsam an. Wir haben geschaut, okay, Das Wort gibt es ja nicht nur im Französischen, gibt es auch im Italienischen. Und anscheinend war es bei uns im deutschsprachigen Raum eine Zeit lang Mode, vor einige hundert Jahren, dass man ähm, Aussprache oder Wörter aus dem Französischen übernommen hat. Warum auch immer. Für mich ist es aber genauso gut denkbar, dass man jetzt einfach sagt, ja, Quaranta aus dem Italienischen, wie anders ausgesprochen. Oder sogar sagen, okay, ist jetzt ein deutsches Wort. Und ich spreche es so deutsch aus, aus Quarantäne. Für mich ist das selber etwas einfacher, weil es im Englischen auch heißt Quarantine. Da ist es dann eigentlich das Englische und das Deutsche näher. Und für mich dann auch einfacher. Also, meine persönliche Bevorzugung ist die Aussprache Quarantäne. Aber wenn dann jemand sagt, na, ah, das Quarantäne, Quarantäne heißt das. das muss man jetzt Quarantäne. Für mich ist Sprache etwas Lebendiges. Verstehen, es geht ums Verstehen, Sprache ist Mittel zum Zweck, dass man Gedanken oder Ideen ausdrücken kann, dass man sich austauschen kann mit anderen Menschen. Und wie man das genau macht, ja oft von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Wir haben sehr viele verschiedene Sprachen, dann haben wir noch Dialekte, dann haben wir noch Umgangssprache, dann haben wir noch ganz, also in dem Bezirk, wo ich lebe, da gibt es in vielleicht 30 Ortschaften, 30 Dörfern gibt es 20 verschiedene, wirklich, würde ich sagen, für Einheimische klar unterscheidbare ähm, Dialekte beziehungsweise gibt es da unterschiedliche Aussprache oder unterschiedliche Wörter, die nur in der einen Ortschaft verwendet werden, aber in der Nachbarortschaft schon wieder anders oder nicht. Und da, glaube ich, steht es auch jedem zu, dass er die Sprache so verwendet, wie er sie oder sie sie für angemessen empfindet. Für mich persönlich ist es so, dass mir Quarantäne um einiges besser ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht so oft war ich noch gar nicht so oft möglich in der, in der situation dass ich das wort gebraucht habe also ist es nicht so wesentlich für mich gut das wär's ja ich glaube das wäre jetzt alles mhm. ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn ihr eure Meinung teilen wollt oder eure Perspektive, eure Sichtweise auf die Dinge, könnt ihr mir gerne, könnt E-Mail schreiben, könnt ihr einen Kommentar verfassen, wenn ihr wollt. Und dann kann man das Ganze weiter und umfassender verstehen, wie wir verschiedene Sichtweisen wir. Zu dem Thema bekommen. Gut, dann danke und bis zum nächsten Mal.